Entlang des Koroneflusses. Rechtsabzweigung zur hm. Coronebrücke. Zweigang in Casotto zu Koronebrücke und den Badlands. Nicht zum Hof fahren, sondern gerade weiter auf den Karrenweg. Auf der Piste durch den Wald. the Batlands. Ausweigung von der Straße Richtung Guadamonte. Rastplatz mit Brunnen. Gerade Agrotourismus, Gardamonte, links weiterfahren. Beim Rastplatz geht es nach Norden weiter. Abzweigung in Singel vorbei an einer archäologischen Ausgrabungsstätte. Die archäologische Ausgrabung steht mit ein paar Infotafeln. Bei der Weggabelung nehmen wir den unteren Weg Wanderung entlang des Weges Barzo Oltreo Sud Numero Cinque. Der Gipfel ist völlig unscheinbar und wenn es wieder hinunter geht drehen wir um. Weiterfahrt Richtung Sternwarte und Agrotourismus Kadelmonte. Rechts, Abstecher zur Sternwarte, links, Weiterfahrt zum Agrotourismus Cadelmonte. Agrotourismus Cadelmonte. Vom Parkplatz hat man einen schönen Ausblick auf die Badlands. Richtung Sandsteinklippen. In der Nähe der Einfahrt zu einem Privathaus in downhill -Prail. Trail, rechts in den Abstecher zu den Sandsteinklippen. Nach den mühsamen letzten Metern können wir die Sandsteinklippen bewundern. Abfahrt über Straße oder Bifrost Trail nach San Sebastiano. zum Startkern mit Einkehrmöglichkeiten über zwei Brücken.